Möchten Sie gerne den Umsatz Ihres Unternehmens ausbauen, Ihren Zeitaufwand reduzieren, die Kosten reduzieren und den Gewinn Ihres Unternehmens steigern? Das ist jetzt problemlos und ganz einfach möglich mit den praxiserprobten Seminaren von Heschel Software Training. Ich heiße Jörg Heschel und leite seit 11 Jahren Microsoft Seminare. Etwa vor 12 Jahren ärgerte ich mich maßlos schon wieder Geld und Zeit in einen Office Kurs zu investieren nur um mich weiterzubilden. Hinzu kam, dass ich meine Weiterbildung nie genau wusste, mit welchen Produkten ich nächstes Jahr rechnen musste und neu investieren müsste. Kurz und gut, ich hatte die umständliche und ineffektive Weiterbildung gleich. Deshalb erwarb ich den Trainerschein bei Microsoft als ideale Lösung für Unternehmen, die ohne großen Aufwand zusätzliche Umsatzpotenziale erschließen möchten. Weiterbildung können Ihnen einen wahren Umsatzwege bescheren. Sicher stimmen Sie mir zu, dass Weiterbildung Möglichkeiten bietet, den Erfolg Ihres Unternehmens zu multiplizieren. Sich diesen riesigen Umsatzchancen entgehen zu lassen, heißt Geld zu verschenken, das quasi auf der Straße liegt. Wenn Sie den richtigen Coach finden. Das Problem, Anbieter sind zu umständlich und zeitaufwendig und machen es schwer unter den unzähligen Office-Produkten die attraktivsten anzubieten. Genau hier bringt HST die Lösung. Hashes Software Training bietet Ihnen eine praxisnahe Lösung, um schnell und flexibel auf das veränderte Umfeld im Softwarebereich zu reagieren. Sieben überzeugende Vorteile der, bei der, für die Weiterbildung bei AST möchte ich Ihnen gerne nennen. Erstens, Erschließung neuer attraktiver und umsatzstarker Möglichkeiten beim Einsatz von Microsoft-Produkten. Zweitens, kein weiterer Coach ist nötig. Drittens, verschiedene Filter für maßgeschneiderte Projekte, die für Ihr Unternehmen ideal sind. 4. Hohe Arbeitsersparnis durch Weiterbildung im Microsoft-Bereich. 5. Begeisterte Mitarbeiter. 6. Umfangreiche Weiterbildung, um den Erfolg zu optimieren. Und siebtens. Wir schulen mit Spaß und Humor. Fazit. Wenn Sie einfach, effizient und mühelos neue Umsatz- und Gewinnchancen erschließen möchten, ist die Weiterbildung bei Heschel Software Training die ideale Lösung für Sie. Surfen Sie doch jetzt gleich auf unserer Seite www.heschel-seminare.de los. Nur so können Sie von dieser günstigen Weiterbildung profitieren. Entscheiden Sie sich für HST, dann sparen Sie jede Menge Zeit und können Sie in aller Ruhe abwarten und Tee trinken, während Ihre Mitarbeiter sich immer besser zurechtfinden. Mit Freunden Gruß, Ihr Jörg Heschel PPS viele Kunden bestätigen uns immer wieder, dass sich die Weiterbildung bereits nach wenigen Wochen amortisiert hat. Lassen sich dieses Angebot also nicht entgehen. PPS? Gerne beraten wir sie auch persönlich und beantworten ihre Fragen. Meine Telefonnummer ist die 0176 52 666 482. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag. Ihr Jörg Eschel.